you mm -hmm. Hallo, mein Name ist Özge Pınar Sarp, bin Sozial- und Politikwissenschaftlerin. Ich arbeite für die unabhängige Beobachtungsstelle NSU-Watch. NSU-Watch ist eine Initiative von dutzenden Projekten und Einzelpersonen, die sich schon seit Jahren mit dem Thema beschäftigen. Wir beobachten den NSU-Prozess Interessierte Leute können sich informieren heute, wie fehlt der Prozesstag, was wird verhandelt. Wir veröffentlichen die Protokolle mit Mitschriften und wir machen unsere eigene Hintergrundrecherche und Analyse zum Themenkomplex. Wir berichten über Twitter nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Türkisch, weil... Die türkischsprachige Community waren und sind immer noch besonders betroffen von Taten des NSU. Unsere Arbeit ist nicht in erster Linie auf die tagesaktuelle Presseberichterstattung ausgerichtet, sondern wir versuchen der Öffentlichkeit, eine langfristige Auseinandersetzung mit dem Thema auch nach dem nach Ende des Prozesses zu ermöglichen ganze Abläufe werden oder können öffentlich nicht wahrgenommen werden. Wir finden es daher wichtig, ganze ganzen Aufklärungsprozess im Gerichtssaal möglichst umfassend zu dokumentieren. Unsere äh, Protokolle sind ganz detailliert, ganz lang. Durch Twitter versuchen wir an die interessierten Leute die Infos zum Prozess ganz schnell weitergeben. Ja, wir haben einige Preise bekommen, zum Beispiel von Otto Brenner Stiftung, Journalisten des Jahres. Also wir denken, wir haben einen Erfolg gehabt. Wir haben über 6.000 Follower auf Twitter. Wir äh, bekommen ab und zu mal zum Beispiel Meldungen, äh, wann kommen die fehlenden Protokolle. Also wir freuen uns. Musik